Die zweite Fehlermeldung ist ganz ähnlich wie die erste. Und zwar steht hier jetzt Variable F1 not found. Das heißt, dass der Variablename F1 nicht im Datensatz gefunden wurde. Sie müssen also gucken, ob mit dem Variablennamen etwas nicht stimmt. Entweder Sie haben einen Tippfehler gemacht und der Variablename wird etwas anders geschrieben. Oder Sie haben zum Beispiel einen falschen Datensatz geöffnet, in dem diese Variable gar nicht enthalten ist. Oder wie in diesem Fall hier, heißt die Variable eben nicht f1, wie ich das hier versucht habe einzugeben, sondern wie ich in der Variablenliste hier sehen kann, war 1. In dem Fall würde ich also hier den Variablennamen f1 durch war 1 ersetzen und somit wäre das Problem gelöst.